Ja, hallo Jan. Hallo. Ähm, wir wollen ja heute über deine Auslandssemester sprechen. Du warst in Finnland und anschließend, nicht direkt anschließend, auch noch in Spanien. Und ja, was, was hast du aus den Auslandssemestern mitgenommen? Was haben die dir gebracht? Also die haben ja super viel gebracht. Ähm, die Hauptpunkte sind so internationale Freunde. Ich habe neue Kulturen kennengelernt. Das klingt so Typisch, was man so reinschreibt irgendwo, aber es ist halt wirklich so: man lernt die Leute kennen und ähm, man lebt einfach wirklich für ein halbes Jahr woanders und das ist eine Erfahrung, die kriegt man in einem Urlaub zwei Wochen einfach nicht. Also, ja, ich glaube, das sind so die Hauptpunkte. Ich denke, es ist auch ein anderes Ziel, das man im Urlaub hat. Im Auslandssemester genau. wirst du ja auch was lernen, du gehst ja auch in die Vorlesungen ja. und da sind die <lacht> Danke sind die ganzen Umstände natürlich auch komplett anders als äh, ja, Urlaub. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.